Ich kann einfach nicht anders. Optimismus nährt Hoffnung und die Welt braucht Hoffnung. Man kann nicht hoffnungsvoll sein ohne Optimismus. This is my island in the sun, my... Drei Grammys, ein Ehrenoscar. Harry Belafonte nutzt jeden Auftritt, um politische Missstände anzuprangern. Ein Weltstar und Weltverbesserer. Bis zum Schluss. They wanna go home.